Guten Morgen. Heute das von vielen gewünschte Video zum Thema Keimen und Sprossen. Es hat sich nach meinem ersten Video herausgestellt, was ich vor einer, vor zwei Wochen gepostet habe. Das Video findet ihr oben in den Infokarten, dass viele überhaupt noch keine Ahnung vom Thema haben und sich eine ganz grundsätzliche Einleitung zum Thema Sprossen und Keimen wünschen. Und ja, die möchte ich euch heute geben. Generell gibt es erst einmal ja, wenn ihr irgendwas keim lassen wollt, gibt es immer zwei Zeiten, die ihr beachten müsst. Zum einen die Einweichzeit und zum anderen die Keimzeit. Als ersten Schritt, egal was ihr verwendet, weicht ihr eure Samen ein. Das ist immer der erste Schritt, Einweichen. Das sorgt dafür, dass der Samen erstmal ja, so viel Wasser aufnehmen kann, wie er benötigt. Die Einweichzeit reicht von ein paar Sekunden oder sagen wir ein, zwei Minuten wie bei Alfalva, Leinsamen oder Kresse bis hin zu 12 Stunden wie bei Kichererbsen, Roggen oder Schwarzen Bohnen. In dieser Zeit fügt man also einfach kaltes Wasser. Manche empfehlen lauwarmes, aber das liegt einfach nur daran dass manche Menschen generell irgendwie immer lauwarmes Wasser empfehlen. Egal, was man sie fragt und in welchem Kontext sie empfehlen, immer lauwarmes Wasser. Zumindest das ist irgendwie so mein Eindruck. Ich nehme jedenfalls kaltes Wasser. Und äh, gieße äh, ja, das zu den Samen, so dass diese reichlich bedeckt sind, weil die sich auch ein bisschen reichlich bedeckt sind. Und lass es analog zur entsprechenden Einweichzeit stehen. Bis hierhin überhaupt kein Problem. Ja, nach der Einweichzeit beginnt dann die Keimdauer. Auch diese ist unterschiedlich. Ich habe euch mal einen Link gepostet unten, wo ihr die Einwachsstärke und die Keimzeit alles wirklich in Ruhe euch noch mal anschauen könnt für die einzelnen Produkte auch mal nachrecherchieren wird. Es würde jetzt nichts bringen, wenn ich euch zu jedem das einzelne sage, es geht hier rein, dort raus. So. Und während des Keimungsprozesses ist es dann wichtig, dass die Samen eben nicht mehr im Wasser liegen wie bei der Einweichzeit, aber trotzdem noch über genug Wasser verfügen um die Keimung voranzutreiben. Daher und auch um die etwaigen Giftstoffe zu entfernen wässert man die Samen frühs und abends für eine Minute. So, also man gießt Wasser auf, also nachdem man eingeweicht hat erstmal komplett Wasser wegkippen und dann frühs und abends Wasser aufschütten. Dann lässt man es eine Minute und dann spült man es wieder ab und das war's. So, äh, ja, sind diese Samen einerseits wieder feucht genug, um weiter zu keimen und andererseits sind eben die abgebauten Giftstoffe dann auch abgespült früh und abends. Und das Spiel geht dann eigentlich immer weiter. frühs und morgens kurz mit Wasser auffüllen, kurz warten. Und dann komplett abspielen und dann wieder zurück ins Glas oder worin auch immer. Zu beachten ist die Raumtemperatur, wo die Samen keimen. Die sollte bei ca. 20 Grad liegen. Das ist wirklich wichtig, da muss man drauf achten. Der Hinweis, dass manche Samen dunkelkeimer sind, also zu Beginn des Keimungsprozesses es lieber dunkler haben, den beachtet man im Ideal. Aber bei mir keimen sie alle, egal ob dunkel oder Lichtkeimer. Ich habe die alle hier irgendwo in der Küche stehen und äh, ja, also es sollte sicherlich nicht auf Dunkelkeimer nicht die pralle Sonne drauf knallen, aber spätestens in der Nacht ist es in der Wohnung ja sowieso dunkel, also von daher äh, könnt ihr eigentlich drauf scheißen auf Dunkelkeimer Lichtkeimer, aber ist theoretisch ist wahrscheinlich genauso wie in dem lauwarmen Wasser. Ne? Es gibt Menschen die die Details dann wichtig sind und da ist es dann halt wahrscheinlich auch profitabel. Aber ist manchmal auch nicht so schlecht, also aufs Leben betrachtet finde ich sogar sehr gut, da findet das mal einen Zuspruch, aber so bei solchen kleineren dann naja bin ich, glaube ich, einfach auch zu faul, weil es ja auch so funktioniert. Also einfach einweichen, dann zweimal am Tag wässern und abspülen und auf die 20 Grad achten und das war's. Eine Frage, die man, äh, ja, die man dann immer noch beantworten muss, ist die Frage nach dem Keimgefäß. Ich habe da bisher folgende Sachen ausprobiert. Ein Keimglas, ein Keimturm und eine Schüssel. Alles funktioniert ja, etwas anders. Bei der Schüssel... Ja, ehrlich gesagt mein <lacht> bisher beliebtestes Utensil läuft es so ab, dass man äh, ja, früh und abends die Schüssel mit den Samen äh, quasi, also die, die Samen die hier drin sind, da kein Wasser mehr drin, äh, hier drin Wasser einlaufen lässt, hinstellt, 1-2 Minuten wartet, ins Sieb kippt, zurückkippt und ja und das war's dann. Zurück in die Schüssel und ja, bumm's aus Nikolaus. Das ist so ungefähr die einfachste Variante und letztlich auch wohl die praktikabelste irgendwo, gerade wenn man jetzt größere Mengen Benötigt. Aber für den Ästheten und den Perfektionisten äh, gibt es dann auch natürlich auch noch ja, das Keimglas und den Keimturm Und da funktioniert das äh, ja, nach folgendem Prinzip im Keimturm das wäre dieses Ding. Hier. Da wird oben eine Tasse äh, Wasser reingegossen. Und das Wasser wandert dann äh, sozusagen langsam unten in die letzte Auffangschale. So verweilt das Wasser jeweils in der jeweiligen Schale, wo auch die Samen drin sind, sodass sie 1-2 ja, Minuten auch quasi gewässert sind und dann das Wasser auch abtropft. Und äh, ja, letztlich ist die unterste Schicht dann, wo das Wasser äh, aufgefangen wird, die muss man dann natürlich immer wechseln und ja, vor jedem neuen Spülvorgang. Das ist dann der Keimturm der Vorteil ist, man braucht kein Sieb. Ne? Und es sieht schöner aus und die Samen verteilen sich gleichmäßiger. Und man nutzt auch die vergrößerte Oberfläche durch das Turmsystem einfach besser aus. ist der Keimturm. Im Keimglas, was letztlich nichts weiteres ist als ein Glas mit einem durchlöcherten Deckel, äh, da braucht man ebenfalls kein Sieb, sondern füllt das, äh, Sieb, also füllt das Glas immer direkt das Wasser frühs hier rein. Lässt es halt ein bisschen, entweder dreht es noch ein bisschen oder lässt einfach stehen. Dann dreht man das einfach wieder um dann läuft es wieder raus und das war's. Ne? Hier ist der Vorteil eben, dass man noch kein Sieb braucht. Und äh, ja, für eine überschaubare Menge, äh, sage ich mal, von Samen, der nicht viel nimmt, ist das wohl wahrscheinlich auch die beste Variante. Also ja, aber hier kann man äh, sich auch wirklich... Einfach selber behelfen und preisgünstig solche Keimgläser herstellen. So habe ich das auch gemacht. Einfach hier so ein Einmachglas kaufen mit so einem Metalldeckel und dann einfach mit dem Messer einfach ein paar Löcher hier reinwanzen. Und äh, da die Messer ja auch ausreichend dünn sind, da hat man dann im Endeffekt nur solche kleinen dünnen Spalten, wo das Wasser dann ablaufen kann. Selbe Prinzip, ne? Man muss es allerdings aufschließen, weil also aufmachen, dann Wasser rein und dann zumachen. Das hast du nun bei den 5 euro Gläser nicht. Dafür kostet das nur 30 Cent bis 1 Euro. Weil das Wasser hier nicht durchläuft hier oben. Ich habe euch alles das verlinkt, also sowohl das Keimglas als auch den Keimturm, als auch die billigen Einmachgläser. Ja, und dann sind die Keime irgendwann fertig. Und auch das ist individuell unterschiedlich, aber äh, ja, auf jeden Fall kann man äh, diese dann verzehren und so lange aufbewahren, solange sie noch angenehm und frisch riechen. Das sollte euer Indikator sein, solange sie noch angenehm und frisch riechen. Ich lagere sie, nachdem sie fertig sind, eigentlich immer im Kühlschrank und ja. Während schwarze Boden noch weit über eine Woche genießbar waren, nachdem sie fertig gekeimt waren, sind Braunhörse Sprossen schon nach 3 Tagen äh, ja, eigentlich für mich ungenießbar geworden bzw. sie haben so gerochen, dass sie unangenehm fanden, einfach weggeschmissen. Eine Sache ist dabei noch ganz wichtig zu erwähnen. Äh, schaut Euch mal dieses Foto an. Das waren meine ersten Brokkolisprossen und diese sind sofort in den Müll gewandert. Aber das sind sogenannte Faserwürzelchen. Ich habe den Beitrag dazu ja schon vorige Woche auf Facebook gepostet. haben wir ja schon diskutiert, zumindest die, die, mich auch auf Facebook verfolgen. Das sieht erst aus wie Schimmel, ist aber völlig gesund und gehört zu der Pflanze dazu. Woran ihr Schimmel immer erkennt und auch unterscheiden könnt zwischen den und Schimmel. Das ist ein motriger Geruch und meistens, wenn sich der Schimmel auch so ein bisschen ausbreitet, so ein Schimmelteppich, da sind auch viele kleine schwarze Punkte zu sehen. Aber das hier auf dem Bild, das sind einfach nur gesunde Faserwürzlichen. Für mich war es <lacht> trotz dieser Information ja schon erstmal in erster Instanz komisch da rein zu beißen, aber ja, wirklich komplett gesund hat gut geschmeckt, wunderbar. Generell brauche ich glaube ich Euch nicht über die Gesundheit und ähm, oder den Gesundheitswert und ähm, ja, die Wichtigkeit von Sprossen generell aufzuklären. Da gibt es genug andere Kanäle, die sich da auch wirklich spezialisiert haben. Die Silke auf jeden Fall oder der Normen. Äh, für die Rohkost äh, ist es aber äh, auch noch interessant äh, zu erwähnen, dass die fertigen Keime, fällt mir gerade ein, ähm, man dann auch wieder also wieder dürren kann. Also irgendwie irrsinnig, aber man kann diese sagen erst keimen lassen und dann wieder dürren. Man hat sie ja eigentlich zuerst zum Leben gerufen und dann dönn die irgendwie so, aber es ist halt eine Konservierungsmethode und dann kann man länger mit den Sprossen arbeiten. Insbesondere bei Buchweizen rockt das extrem. Also Buchweizen keimen lassen und wieder Dörren. da der gesproste und gedörrte Buchweizen einfach so geile kleine Crunchies ergibt, die man überall draufstreuen kann und äh, was, was lecker schmeckt und total gesund ist, also absolut zu empfehlen. So ich habe jeder hat so einen grundsätzlichen Plan erstmal, wie das mit dem Sprossen und Keim generell funktioniert. Ich habe es versucht wirklich so basic wie möglich zu machen. Also falls noch weitere Fragen sind, einfach in die Kommentare. Äh, Gerade weil das Euer Wunschvideo war, äh, werde ich auf jeden Fall auch daran tun Eure Fragen da beantworten zu können. Sollte ich das nicht können, bin ich mir sicher irgendeiner äh, ja, wird das beantworten können. In den Kommentaren. Falls ihr äh, das Rezept noch nicht kennt von dem Rohkost-Rinderbraten, der ebenfalls gedörrt wurde, das Video findet ihr hier. Ansonsten ich wünsche Euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Machts gut Euer Christian. Tschüssi.